In diesem Video teste ich den neuen E-Scooter von Bolt. Wir haben wieder einen neuen Scooter in Dortmund und zwar einen Scooter bzw. die Scooter von Bolt. Und das letzte Mal, als wir einen neuen Scooter hatten, war vor über einem Jahr, das war Bird. Das war auch nicht so der Brüller, auch zumindest in meinem Review. Ich kann den nochmal hier oben verlinken. Aber jetzt, ja, hat es lange gedauert, wir können wieder einen Test machen. Bolt ist auch keine junge Firma, die gibt es schon seit 2013. Die kommen aus Estland, ist insofern nochmal doppelt witzig für mich, weil ich bin ja estnischer digitaler Staatsbürger, habe ich glaube ich noch kein Video zu gemacht. Aber ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, sie sind mittlerweile in 40 Ländern, haben auch eine große, ähm, ja, über 100 Millionen Dollar Investitionsrunde bekommen und ja, haben sich jetzt entschieden in Dortmund auch an den Start zu gehen mit einem absoluten Kampfpreis pro Minute 1 Cent, ähm, normalerweise woanders pro Minute 5 Cent, 5 Cent auch schon absoluter Kampfpreis und dabei keine Freischaltgebühr. Freischaltgebühr ist ja im Regelfall ein Euro, ist für viele schon eine Hürde, haben die nicht. Ob das beides so bleibt, also der Preis pro Minute und keine Freischaltgebühr, ja, steht mal in den Sternen. Auch Spin ähm, die haben ja im letzten Jahr auch mit einem anderen Modell begonnen. Die hatten auch keine Freischaltgebühr, dafür einen sehr hohen Minutenpreis. Mittlerweile sind die auch mit einem Freischaltgebühr von 1 Euro am Start und ähm, auch einen angepassten Minutenpreis. Dann haben ja diverse Anbieter auch noch Paketpreise. Der Markt muss sich da noch finden. Aber zurzeit kann man günstig mit den Teilen fahren. Was mir aufgefallen ist, die sind relativ häufig leer liegt vielleicht auch daran, dass sie so günstig sind und dadurch sehr populär und viel gefahren werden. Aber lange Rede kurzer Sinn. Gucken wir uns doch einfach mal den Scooter an. So, das ist jetzt hier der Bolt Scooter. Man sieht auf den ersten Blick äh, sieht ein bisschen ja, untypisch aus, also nicht wie die anderen Scooter. Ist halt sehr massiv, ist auch eine Eigenentwicklung mittlerweile äh, die vierte Generation. Das heißt, da ist schon ein bisschen was reingeflossen. Sehr stabile, ja, vorne äh, das Frontrohr, wie es man nenne. Ähm, kann man nichts gegen sagen, auch generell natürlich sieht es sehr stabil aus, da wird wenig passieren. Was ja auch Sinn macht im täglichen Einsatz, wenn der halt gemietet wird und nicht und dann auch mal umgekippt wird leider immer noch. Aber jetzt gucken wir uns die Details an. Oben fangen wir wieder an hier, mein großer äh, ja, Fetisch würde ich jetzt gerne mal sagen, aber mein Steckenpferd Bremsen. Wir haben zwei Bremsen, zwei Handbremsen, die auch sehr gut ziehen. Das habe ich ja vorher schon mal probiert, als ich den Scooter hingefahren habe. Dann haben wir eine Drehklingel, wieder diese ja, Drehklingel, die mir immer so komisch vorkommt, die aber scheinbar in anderen Ländern gang und gäbe ist. Ganz easy, wie bei den anderen Scootern. Wir haben einen äh, Gasdrücker, äh, Gasebel, Gaspedal, wie man es nennen möchte. Und äh, der ist wirklich sehr angenehm. Er hat eine sehr relativ breite Fläche. Man kann ihn äh, auch länger problemlos unten halten, wenn man eine längere Strecke fahren muss. Äh, Wirkt ein bisschen nach billigem Plastik, ähm, aber ist trotzdem irgendwie sehr angenehm zum Drücken. Dann haben wir in der Mitte hier dieses Frontteil. Da ist das Display drin. Da sehe ich die Kilometer pro Stunde und die Akkuleistung. Da habe ich jetzt gerade einen Balken noch. Da drüber ist der QR-Code zum Freischalten. Vorne ist das Licht äh, integriert und das kann man halt auch noch im Winkel verstellen, wie man es braucht. Also alles prima hier oben. An der Seite haben wir noch einen Haken, da kann man halt eine Tasche dranhängen, eine Tüte, was auch immer. Und wenn wir uns den Scooter jetzt unten angucken, haben wir ein sehr großes äh, Trittbrett mit einer guten Beschichtung. Hier hinten ist auch nochmal Beschichtung dran, wenn man Fuß irgendwie nach hinten schräg abstellt. Auch hier wieder alles sehr massiv. Zwei Reflektoren, da sieht man auch neue Scooter, da ist sogar noch die Schutzfolie drauf. Der Scooter ist modular aufgebaut, nach meinen Informationen. Sprich, wenn ein Teil kaputt geht, kann nur das entsprechende Teil ausgetauscht werden. Da muss nicht der ganze Scooter ja, aufwendig repariert werden. Der hintere Teil ist logischerweise der Akku. Der ist austauschbar. Ob der wirklich vor Ort ausgetauscht wird, in Dortmund, dazu habe ich keine Informationen. Ist auf jeden Fall theoretisch möglich. Vielleicht werden sie auch eingesammelt. Muss man halt schauen. Ansonsten der hintere Teil sehr stabil. Da kann man bestimmt auch noch mal jemanden draufstellen. Was natürlich nicht erlaubt ist, steht auch hier oben. Einfacher pro Scooter, aber leider Leute immer noch machen. Dann haben wir halt hier noch den Ständer. Der ist auch, ich würde zuerst sagen, auch wieder sehr massiv. Ist beidseitig. Man muss halt den Roller wirklich aufbocken, wie praktisch auch so eine Vespa und auch die neueren Tierscooter. Also es ist nicht so sehr der klassische Ständer wie bei den meisten Scootern auf einer Seite, den man mit dem Fuß mal eben hoch und runter klappen kann. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen und jetzt würde ich einfach sagen, das Wichtigste ist natürlich, wie fährt er sich, macht er Spaß, zieht er gut an und deswegen mache ich jetzt eine Testfahrt. Ja, jetzt bin ich eine Runde mit dem Boot gefahren, worüber ich vorher nicht gesprochen habe, sind die Reifen. Das sind äh, Luftreifen, also keine Vollgummireifen. Die federn auch ganz gut, haben eine ordentliche Breite, habe sie jetzt nicht ausgemessen, aber der liegt extrem gut auf der Straße. Und äh, der Wendekreis, der wird sich nicht großartig äh, gegenüber den anderen Scootern in der Größe verändert haben, aber man kann halt auf kleinsten Raum wenden, weil er eine hohe Stabilität hat. Ähm, durch das große Trittbrett, ähm, durch das äh, dicke, massive Rohr, man konnte jetzt übertrieben gesagt auf der Stelle schon fast drehen. Fand ich sehr gut. Und man konnte auch ins Gelände fahren. Soll man natürlich nicht machen, aber auch ganz problemlos mal über ein Stück Wiese äh, oder Acker, was das hier ist, äh, ging das halt auch. Also ich bin super zufrieden mit der Fahrperformance. Generell hat er auch richtig Spaß gemacht. Der zieht gut an, hat mir immer die äh, 20 km/h, die er Maximum halt liefern darf, auch angezeigt. Äh, ist ja immer so eine Sache, ob es auf dem Display auch wirklich. Stimmt, was du dann in Wirklichkeit wirklich fährst, aber ich glaube es einfach mal. Ähm, gefühlt waren es halt auch 20 km/h. Für mich unterm Strich absolut der beste Scooter zurzeit in Dortmund. Hängt äh, zusätzlich natürlich auch nochmal mal dem Preis zusammen, aber selbst wenn der gleich bepreist wäre wie die anderen, der macht einfach mehr Bock, würde ich mal wirklich sagen. Ist einfach auch nicer zu fahren, wie gesagt, durch diese Stabilität. Und wenn man das jetzt kombiniert mit dem Kampfpreis, also mit den aktuellen 1 Cent pro Minute, ja, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Das einzig Negative ist, logischerweise, es gibt eine App, die ist nicht negativ, die funktioniert einwandfrei. Aber in der App sieht man ja das Gebiet, wo man fahren kann und das ist durchaus eingeschränkter als bei den anderen Scootern. Und auch am Anfang waren sie natürlich sehr präsent im Stadtbild. Mittlerweile muss ich öfter schon mal suchen, um einzufinden. Und dann haben wir natürlich noch die Problematik, dass sehr viele auch leer sind, eben weil sie so günstig sind und viel gefahren werden. Da muss einfach mehr, sag ich mal, ihn vielleicht in die Infrastruktur von Bolt investiert werden, dass die regelmäßiger ausgetauscht oder vollgeladen werden. Ansonsten, wie gesagt, beste Scooter zurzeit in Dortmund. Ich freue mich drauf, die jetzt öfter zu benutzen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.